Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bei der Schlagzeilenrevue. Martin, Servus. Hallo. Wieder ohne Flieger unterwegs? Natürlich, das gibt's nicht jedes Mal. Es ist auch viel zu dazu. Schon. Passt, fangen wir an? Ja. Schwarz-Blau, was hat sie da? Ja, ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Sie haben ja die Logos der Ministerien vereinheitlicht jetzt. Die waren oh. kosten gespannt. Okay. Jetzt sind wir aber drauf gekommen durch eine Anfrage im Parlament, der Spaß was hat... Was ich mir raten, der gefragt hat. Wer? Die äh, ja, ich glaube es war die ist sind immer die Neos. Also was machst <weißt> du das? <lacht> Wurscht, jedenfalls 70.000 Euro hat es gekostet, diese Fahne aus Österreich leicht anzuschneiden, und darüber hat sich das Web natürlich lustig gemacht, und da kann man sich jetzt seine eigenen Ministerien basteln. Also mein, okay. mein Liebling ist ja Pferdeministerium, Herbert Kickl. Das ist ein Fake. Noch ist es ein Fake. Ich glaube, das kommt noch. <lacht> Aber die Freiheitlichen, die haben sie ja mit den Pferde. Hast du das gehört aus Wien? Der Abgeordnete Nepp möchte, dass die Fiaker jetzt unter einem Sonnensegel stehen, weil es ist ihnen so heiß im Sommer. Was ist mit der EFMÖ passiert? Das war doch einmal so eine schöne und jetzt sind sie alle aus Pferd gekommen, oder was? Voll. Alter. Und in einem Zoo in Ägypten, äh, die haben äh, einen Esel angemalt, zu einem Zebra. Wir reden über österreichische Politik. Ja eh. Was so. hat Ägypten und ein Zoo ohne Esel mit? Nein, das ist ganz eindeutig. Ich erkläre das kurz. Okay. Also, Gut, ein Zebra ist ein Huftier. Ja. Yep. Also sowas. Paarhufer kann ich. Paar, ich ja, genau. Also ein Pferd. Okay. Ja. Und das Umlackieren ist ja in Österreich, gerade in der Innenpolitik, sehr, sehr üblich jetzt. Martin. Also von schwarz auf und der Kies, und der Kies, und, und die haben das auch gemacht. Mit einer schwarzen Farbe haben sie aus einem Esel ein Zebra gemacht. Okay, aber ein Esel, das also also ist jetzt schon weit weg, oder? Ich werde jetzt die Parallelen zu österreichischen Ministern nicht ausführen. Die Wochen, was hat der Trump wieder gemacht? Die Wochen war das zentrale Thema beim Trump natürlich die Zölle, ja, klar. die zwischen EU und USA sind. auch in der Woche waren noch Donner, Gewitter, Blitz und Krieg, mhm. sozusagen, dann ist der Schock und Junker, einmal in aller Fitness natürlich, äh, in die USA gelungen, hat sich zusammengesetzt mit Trump, und dann haben sie gemeint, nein, das ist alles, also kommen wir hin, wir wollen das beide, was das gut rennt. Der Juncker ist ein alter Politfuchs. Das ist ein Fuchs, genau. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, zum Ende unseres Redaktionsschlusses wissen wir noch nicht, was passiert ist, als der Juncker dann den US-Luftraum verlassen hat. Weil es könnte ja sein, dass der Trump dann spontan Twitter außerfasst und wieder einen kleinen G7-Tweet ausschießt. Man kann es nie wissen. Bam auf gar keinen Fall. Das ist ja auch der Grund, warum die Europäer nicht jubeln. Eben, Vorsicht ist die Mutter bei Porzellan. Ist. Äh, apropos Twitter, beim ja. Trump, keine Woche vergeht, ohne dass er eine neue Perle raushaut. Was war? Naja, generell ist ja der, der, für Twitter ist Trump das Beste, was passieren kann. Weil er nutzt das Medium exzessiv und er kennt jeden Trick. Und die Wochen hat er wieder einen neuen Trick ausgefasst. Was war das? Großbuchstaben! Großbuchstaben! Ein <lacht> Großbuchstaben twittert er in Iran nieder, wo schwarz auf der kommt. Wir ja, fahren ist drüber! Was glaubst du war für den Trump eigentlich schlimmer? Die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens oder dass sie den Twitter-Account sperren? Wenn sie mit Twitter-Account sperren, ist der Politik weg. Dann hat er eh keine Freude mehr. Stimmt auch wieder. Und Martin, warum lesen wir die heute? Dann nicht wir was lernen. Was hast du gelernt? Ich habe die Woche wieder was Unglaubliches gelernt. Echt? Ich habe, man, das habe ich schon gewusst, ja, Sex ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Das ist nicht so wie in diesen Erwachsenenfilmen. Mhm. Das ist komplexer. Und diese Woche habe ich gelernt, dass man auch das Handy zum Sex verwenden kann. Aha. Es gibt nämlich Sex-Toys, mhm. die man mit einer App steuern kann. So Alexa-mäßig, oder was? Eben, wenn man nämlich dann mit einer App steuern kann, kann man es wohl eigentlich auch mit einer Alexa-Steuer. Okay. Und da habe ich mir überlegt und bin draufgekommen, es wird zukünftig wahrscheinlich so Konversationen geben, wenn man so am Balkon sitzt, und die Nachbarn auch, weil die Tür offen war im Wohnzimmer, mhm. und dann hört man die Nachbarin so, Alexa, bitte bestell 3 Liter Milch, erinnere Markus an sein Fußballtraining morgen um 2, und bring mich zum Stöhnen. <lacht> Okay, was ist <lacht> du klar? Ich weiß nicht, ob das gelesen ist, ja. das britisches Parlament hat einmal so ein bisschen eine Inventur gemacht, und die haben so 9000 Kunstwerke, und jetzt sind auf einmal 220 Spurlos verschwunden. Das ist das mit dem Brexit irgendwas zu tun? Nein, aber da muss, also das ist zumindest eine Erkenntnis, da muss es gar noch im Parlament geben. Wie lange bist du in der österreichischen Politik unterwegs? Ja, schon länger. <lacht> wow, es gibt kaum mehr im Parlament. <lacht> okay, lassen wir Mit dieser unglaublichen Erkenntnis, lassen wir euch in die nächste heiße Sommerwoche, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns, Baba.